Suchen Sie nach einem Online-Tool, mit dem Sie interaktiv ein Whiteboard bearbeiten können. Google Jamboard ermöglicht es Ihnen, mit mehreren Personen gleichzeitig an einem Whiteboard zu arbeiten. Dieses Tool können Sie zum Beispiel in Webinaren einsetzen, um gemeinsam Ideen zu sammeln und zu strukturieren, Ihre Teilnehmerinnen in Gruppen einzuteilen oder eine Kurseinheit zu planen. Hier zum Beispiel arbeiten wir gerade gemeinsam an einem Ablaufplan für eine Live-Online-Einheit, indem wir einzelne Symbole herumschieben und mit Hilfe von Notizkärtchen Vorschläge machen, was in welchem Zeitrahmen gemacht werden soll. Die Software kann frei verwendet werden und muss nicht installiert werden. Die Lehrperson kann ihr selbst erstelltes Whiteboard einfach über einen Link mit ihren Teilnehmerinnen teilen, welche das Board ansehen bzw. wenn es für sie freigegeben ist, auch mitbearbeiten können. Das ist vor allem dann vorteilhaft, wenn man mit einem Videokonferenzsystem arbeitet, in dem kein Whiteboard integriert ist. Dann kann man per Bildschirm teilen ein Jamboard als externes Whiteboard einbinden. Schauen wir uns am besten gleich mal an, wie wir unser eigenes Whiteboard erstellen. Um die Software zu öffnen, gehe ich auf jamboard.google.com. Hier drücke ich auf Jetzt ausprobieren. Sobald ich mich angemeldet habe, kann ich auch schon meine ersten Jams erstellen. Jetzt sind wir in meiner Bibliothek. Hier werden später die verschiedenen Whiteboards, die ich erstellt habe, aufgelistet sein. Ich habe noch keine Whiteboards, deswegen bekomme ich die Meldung, sie haben noch keine Jams, tippen sie auf Plus, um ein Jam zu erstellen. Und das mache ich jetzt auch. Und schon habe ich mein erstes Jam erstellt. Als erstes will ich meinem Whiteboard einen neuen Namen geben. Dafür drücke ich auf Umbenanntes Jam in der linken oberen Ecke. Und hier kann ich einen neuen Namen eingeben. Ich werde meins mein Whiteboard nennen. Um das zu bestätigen, drücke ich einfach auf OK. Jetzt werde ich es zu bearbeiten beginnen. Dafür verwende ich die Tools auf der linken Seite. Mein Lieblingstool ist der Notizzettel. Dafür einfach auf dieses Symbol drücken und dann kann ich einen Text eingeben. Hier oben kann ich auch noch die Farbe vom Notizzettel ändern. Ich kann ihm auch keine Farbe geben, wenn ich das will. Ich werde ihn blau machen. Dann drücke ich auf Speichern und jetzt ist der Notizzettel auf meinem Whiteboard zu sehen. Ich kann jetzt noch weitere Notizzettel erstellen und diese auch speichern. Wenn ich fertig bin und dieses Tool nicht mehr verwenden will, kann ich entweder irgendwo anders im Bild hindrücken oder einfach auf Abbrechen gehen. Um meine Notiz zu verschieben, ziehe ich sie einfach mit gedrückter Maustaste dorthin, wo ich sie haben will. Ich kann sie auch noch skalieren, indem ich einen blauen Punkt nur an der Ecke ziehe oder verdrehen, indem ich da beim Pfeil ziehe. Hier kann ich sie auch noch weiter bearbeiten oder duplizieren oder löschen. Ein weiteres Tool, das mir zur Verfügung steht, ist das Pen Tool. Damit kann ich bei gedruckter Maustaste zeichnen. Wenn ich noch einmal auf das Pen Tool drücke, kann ich hier auch noch die Farbe bestimmen und welche Art von Stift es sein soll. Wenn ich mich verzeichnet habe, kann ich das hier mit dem Radiergummi Tool löschen. Ups, jetzt habe ich ein bisschen zu viel wegradiert, aber das ist kein Problem. Hier oben gibt es einen Rückgängigverlauf. Hier kann ich im Verlauf vor- und zurückspringen. Jetzt kann ich auch noch Bilder hochladen. Dafür einfach auf dieses Icon drücken und dann entweder Bilder von meinem Gerät hochladen oder unter Google Bildesuche ein Bild suchen. Sobald ich zufrieden bin, drücke ich auf Auswählen und kann dieses jetzt gleich wie vorhin die Notizzettel verschieben und skalieren. So, jetzt fehlt uns nur noch ein Tool. Das ist das Laser-Tool hier unten. Es funktioniert gleich wie der Stift, mit dem einzigen Unterschied, dass es schon nach ein paar Sekunden wieder verblasst. Das ist besonders von Vorteil, wenn man zu mehr an einem Whiteboard arbeitet und Kollegen auf etwas aufmerksam machen will, ohne dabei permanente Spuren zu hinterlassen. Aber damit das einen Sinn hat, muss ich erstmal andere auf mein Whiteboard einladen. Bis jetzt habe ich ja nur ich Zugriff. Um das zu machen, drücke ich auf Freigeben. Um festzulegen, welche Berechtigungen die Leute, die ich auf mein Board einlade, haben, drücke ich auf das Zahnrad. Bearbeiter dürfen Berechtigungen ändern und freigeben und Betrachter und Kommentatoren sind die Optionen zum Herunterladen, Drucken und Kopieren. So können zum Beispiel Teilnehmerinnen, nachdem wir mit dem Whiteboard fertig sind, das Whiteboard herunterladen, um es später nochmal anschauen zu können. Ich will beides, deswegen behalte ich beide Sachen angehakt und gehe einfach auf Zurück. Jetzt kann ich andere Personen auf mein Board einladen. Dafür gebe ich entweder hier oben eine E-Mail-Adresse ein oder ich drücke hier unten auf Link kopieren. Diesen Link kann ich jetzt zum Beispiel an meinen Kurs schicken und jeder und jede, der diesen Link erhält, kann darauf klicken, mein Whiteboard öffnen und mitbearbeiten. Ich habe den Link jetzt verschickt und schon kann ich in Echtzeit sehen, wie andere auf meinem Board arbeiten. Wenn uns mal der Platz ausgeht, können wir hier oben eine zweite Seite öffnen. Die Seite brauche ich eigentlich nicht mehr wirklich, also kann ich sie unter Seite löschen, ganz einfach löschen. Wenn wir fertig sind oder einen Zwischenstand speichern möchten, können wir in diesem Menü unser Whiteboard als PDF oder auch als Bild speichern. Ich würde gerne ein anderes Mal an meinem Whiteboard weiterarbeiten. Wenn ich auf das Logo von Jamboard drücke, komme ich wieder in meine Bibliothek. Hier liegt jetzt mein neu erstelltes Jamboard gespeichert. Ich kann jetzt jederzeit darauf zurückgreifen und es weiter bearbeiten oder auf das Plus drücken und ein neues Whiteboard erstellen. Übrigens, für alle die aus datenschutzrechtlichen Gründen lieber keine Google Software nutzen wollen, gibt es als Alternative auch die AWW-App, die ähnlich funktioniert und ganz ohne Anmeldung oder Installation kostenfrei nutzbar ist.